Würde ich jemandem das Leben retten, ja. Ja. Ja. Total, keine Frage. Auf jeden Fall. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Werde Stammzellspender und registriere dich jetzt auf DKMS.de.